Wer während oder nach der Schule für einige Zeit ins Ausland möchte, hat viele Möglichkeiten. Und steht oft vor vielen Fragen, die manchmal unüberwindbar scheinen. Aber keine Sorge! Eure Desk hilft euch weiter! Wir sind ein europäisches Jugendinfonetzwerk und beantworten alle Fragen rund um Auslandsaufenthalte. Wir bieten Informationen und Beratung auf unserer Webseite www.raus.zuhaus.de per E-Mail und Telefon und in Beratungsstellen in deiner Nähe. Unser Angebot ist komplett kostenlos und neutral, da wir durch das Bundesjugendministerium und das EU-Programm Erasmus Plus gefördert werden.